am anfang schuf gott himmel und erde die erde war wüst und leer und finsternis lag über dem urmeer über dem wasser schwebte gottes geist und Gott sprach, es soll Licht werden, und es wurde Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war, und Gott trennte das Licht von der Finsternis, er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen, der erste Tag. Und Gott sprach, ein Dach soll sich wölben mitten im Urmeer. Es soll das Wasser darunter von dem Wasser darüber trennen. Und so geschah es. Gott nannte das Dach Himmel, es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Gott nannte das Land Erde und das gesammelte Wasser Meer. Und Gott sah, dass es gut war. Gott sprach, die Erde soll frisches Grün sprießen lassen und Pflanzen, die Samen tragen. Sie soll auch Bäume hervorbringen mit eigenen Früchten und Samen darin. Und so geschah es. Und Gott sah, dass es gut war. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Und Gott sprach, Lichter sollen am Himmel entstehen und Tag und Nacht voneinander trennen. Und Gott sah, dass es gut war. Oder Abend und wieder Morgen, der vierte Tag. Gott sprach, das Wasser soll von Lebewesen wimmeln und Vögel sollen fliegen über der Erde und am Himmel. Gott schuf alle Arten von Lebewesen, von denen das Wasser wimmelt. Er schuf auch alle Arten von Vögeln. und Gott sah, dass es gut war. Und Gott, segnete sie es wurde abend und wieder morgen der fünfte tag und gott sprach die erde soll lebewesen aller arten hervorbringen und er sprach lasst uns menschen machen unser ebenbild uns gleich sollen sie sein Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Vermehrt Schönes und hört nicht auf damit. Ich habe es euch gezeigt. Gott sah alles an, was er gemacht hatte. Es war sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So wurden Himmel und Erde vollendet mit allem, was darin ist. Am siebten Tag vollendete Gott sein Werk. An diesem Tag ruhte er aus von all seiner Arbeit. Gott segnete den siebten Tag. Worauf wartet ihr noch? Vermehrt Schönes, dass es reicht für alle. Ihr braucht nichts weiter dazu, es reicht euer Glaube, es reicht eure Liebe, es reicht eure Hoffnung, vermehrt Schönes und fangt gleich damit an.